Wir müssen so oft mit allen Schmerzen und Hoffnungen Abschied nehmen, aufbrechen und immer wieder loslassen. Wir haben Angst, dabei zu verlieren und am Ende uns selbst zu verlieren. Gott, lass uns vertrauen, dass all unsere Wege bei dir ein Ziel finden. Schenke uns die Haltung Jesu, die sich selber loslassen konnte und dabei vertraute, dass alle echte Hingabe und Liebe bei dir aufgehoben bleibt. So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Freund und Herrn. Amen.